Herzlich Willkommen zu starter Ich bin hier mit Bülent Altan. Ich freue mich riesig, Bülent, dass du dir die Zeit genommen hast. Eine Legende in der Luft- und Raumfahrt. und ähm, total cool. Ich war ja bei mein Eric gewesen, da warst du leider gerade nicht da. Wo warst du eigentlich da gerade? Also äh, Moritz, vielen Dank, dass du mich hier dabei hast. Auf jeden Fall. Also ich habe immer Zeit, ähm Geil. Ein bisschen von der Raumfahrt zu erzählen und was wir jetzt in Deutschland und in Europa anfangen, was die, die alte Zeit in den USA war mit SpaceX und allem anderen. Ja, es schade, dass wir uns ja gerade bei meiner verpasst haben. Da war ich in der, in der Tat in, in der Türkei. Und äh, also das war Halburlaub, ich war zwei, äh, zwei Wochen weg, also Hälfte der Zeit war wirklich Urlaub, ab und zu mal braucht man es auch. Oh, aber auch Hälfte der Zeit habe ich mir auch äh, Startups um, das, äh, und äh, um die Luft- und Raumfahrtumgebung in der Türkei angeschaut, wo, wo eigentlich auch ziemlich viel gemacht wird. Also hm. man sieht schon durch, durch diesen durch diese Wandel in der Luft- und Raumfahrt, gehen auch neue Akteure in, die, in das Thema rein und wollen mehr und mehr machen. Das ist nicht nur Raumfahrt, sondern auch in, der, in, der, in das Thema Drohnen, Luftfahrt, Kommunikation. Natürlich auch Raumfahrt, da sind schon sehr viele neue Akteure und da machen auch neue Nationen damit. Mhm. Ja, krass. Eine Geschichte, die mich total geflasht hat, die habe ich gelesen ähm, im Buch von Eric Berger, äh, Lift Off, was ich ein grandioses Buch finde, und zwar ging es darum, dass ihr, ich glaube das war der vierte Start, also das heißt im Prinzip damals, ganz frühe Phase von SpaceX, ähm, Falcon 1 noch, ähm, bisher die Starts nicht geklappt, also in den Orbit zumindest äh, seid ihr damals noch nicht gekommen und dann stand der vierte Start an, was Allein, dass es zu dem vierten Start gekommen ist, ja schon eine Geschichte für sich ist. Aber dann noch abgefahrener: Ihr in ganz kurzer Zeit mit dem, was ihr noch da hattet, eine Rakete gebaut und die nicht per Schiff nach Omelek gebracht, sondern glücklicher Zufall, ihr seid an ein Flugzeug rangekommen. Was ist dann passiert? Ja. Also es ist wirklich, also wir fangen da jetzt unser Interview wirklich mit diesem Bo äh, James Bond Moment von von meiner Karriere, äh, mit einem Flugaggregat zu reparieren. Also ähm, es war wirklich so, dass wir die ersten drei Flüge der Falcon 1 äh, bei SpaceX ähm, ähm, nicht, äh, nicht hingekriegt haben. Also wir hatten sie alle gelauncht und der erste hatte seinen sehr kurzen Flug, ist wieder abgestürzt und der zweite ist eigentlich ziemlich weit gegangen. Der dritte war so ein Rückschritt, sie ist bei der äh, Stufung äh, schiefgelaufen. Und eigentlich hatten wir ganz am Anfang gesagt, wir haben drei Chancen ins Orbit zu kommen und danach äh, danach war es auch mit SpaceX. Aber glücklicherweise hatten wir eine Rakete, der noch fast komplett fertig war. Und, der, äh, und was wir gesehen haben bei dem dritten Fehlstart, war, äh, war das, der, der Fehler war eigentlich ziemlich einfach zu beheben. Eigentlich war es nur eine einzige Zeile in einem Konfigurationsdatei, das wir ändern müssten von, äh, von einer Sekunde zu fünf Sekunden. Das war's. es oh, äh, bei der Stufe. Wir hatten die Rakete dann bereit, waren da aber auch unter sehr viel Zeitdruck, weil SpaceX war wirklich, also das war dieser berühmte 2008 von von von Elon, wo auch Tesla ziemlich schief ging. Also wir waren alle unter ziemlichem Zeitdruck, weil uns würde das Geld auslaufen. Also müssen wir uns beeilen zum Flug zu kommen. Und um, um zu dem Flug zu kommen, also normalerweise, wenn, wie wir aus der äh, Quadrolin-Insel starten, das ist so eine äh, südpazifische Insel äh, an einem Atoll, der Marshall-Insel, der ist zweimal so weit weg von L.A. wie Hawaii. Ähm, wir haben gesagt, okay, wir haben nicht die Zeit, das mit, zu verschiffen. Wir müssen es per Flug dahin kriegen Und da haben wir wirklich auch glücklicherweise einen Air Force äh, Transportflugzeug bekommen, also mit sehr viel Bitte, Bitte. Und wir haben es dann auch sehr nett mitten im Los Angeles International Airport, also in einem, äh, äh, in einem kommerziellen Air äh, Flughafen, ins Flugzeug geladen und da mitgeflogen mit der Rakete Fertigen rakete Richtung Hawaii, wo man zwischenlandet und dann geht man von Hawaii nach Coahu. Eigentlich ist alles ziemlich gut gelaufen. Wir waren fast zu zwanzigst an Bord. Also die äh, die Ingenieure, die mit der Rakete mitfliegen, ähm, das Senior Management damals war nicht dabei, also ich glaube einige, also ich und zwei andere waren die Senior Management da am Flug. Und uh, wir sind da mitgeflogen, also man muss sich das vorstellen, das ist eine riesen Ladebucht, wo die Rakete wirklich da steht und der nimmt die komplette Ladebucht so, dass die zweite Stufe eigentlich auf der Laderampe war, also irgendwie so im, ganz schief gestanden. Und wir standen so an der Seite, so einen Meter weit weg, also seitlich am Flugzeug, haben da mitgeflogen. Und gleich Richtung, also dann ging es Richtung Hawaii. Eigentlich war alles nett und schön. Und ich bin dann ins Cockpit gegangen, um einfach mit den Piloten zu plaudern, weil ich war der avionics mann Wir wollten mir die Systeme von der C-17 zeigen, also die, den Autopiloten alles. Und dann haben sie gesagt: Ja, da kannst du hier bleiben, wir können zusammen landen, dann kannst du auch die Landung mit der cool. im Cockpit, was super war. Aber gleich, also wie wir noch äh, Hickam Air Force Base, da wollten wir äh, dazwischen landen auf Oahu. Und wie wir auf dem Landeflug waren, um, da hat man auch Hawaii gesehen und so weiter. Auf einmal kamen komische Geräusche vom Flugzeug, wo ich jetzt mir gedacht habe, okay, das erste Mal im Cargo-Flugzeug macht eigenartige Geräusch. Und dann kam es noch einmal und ich konnte den Piloten hören. Also der hatte so einen Kopfhörer, wo er auch mit dem Ladebuch und mit dem, äh, mit dem Offizier da sprechen konnte. Und dann habe ich irgendetwas von der Rakete gehört. Und dann ist mir super auf, schnell aufgefallen, okay, das war nicht das Flugzeug. Und da bin ich sofort runtergegangen. Also, da ist so ein, fast ein Balkon, so also ein säckrecht äh, Leiter da. Bin ich die Leiter runtergegangen und halt die erste Person, die ich sehen konnte, war unsere Strukturingenieur, das ist die Flo Lee. Und ich habe also hab sie gesehen, sie war wirklich, sie hat weinend auf die Rakete gezeigt und die Rakete war da einfach äh, dabei, zerdrückt zu werden. Ähm, das ist so wie, man, wie, wie eine ganz normale Wasserflasche, wenn man nicht genug äh, Öffnungen has, hat. Äh, kann er nicht mehr atmen, in dem ganzen vier Stunden Flug atmet die Rakete aus, weil ja im Ladebuch ist ja die, äh, der Druck niedriger, Da hat ausgeatmet und konnte nicht schnell genug wieder einatmen, um den Druck äh, äh, auszugleichen und wurde wirklich zerdrückt. Und wenn man so eine Rakete verschließt, der ist auch in einem Shrinkwrap, also der ist komplett äh, komplett dicht mit so einem Plastikteil, der ist komplett durch äh, durchgedichtet. Und da, da stand also diese mit der Dichtung die Rakete äh, beim Implodieren. Also bin ich sofort, die, also habe ich noch mit der Flo gesprochen, mit ein paar anderen Leuten, bin zum äh, Cockpit hochgegangen, habe gesagt, hey, wir müssen wieder den Druck ausgleichen, wir müssen wieder hochgehen. Und das haben, wir, das haben die Piloten auch sofort gemacht. Also die hatten auch einigermaßen äh, Angst um ihr Flugzeug und alle, alle an Bord, weil die äh, zum, zuerst wussten nicht einmal, ob der getankt war. Natürlich war er leer, äh, ist ja keine Feststoffrakete. Äh, und äh, würde ich auch nicht daneben stehen. Ähm, also, aber wenn wir die äh, schon mal äh, getröstet haben, sind die wieder hochgegangen, haben uns gesagt, ihr habt halbe Stunde, dann sind wir aus. Äh, da haben wir keinen Sprit mehr. Da müssen wir landen. Und hab, dann bin ich runtergegangen wir sind, äh, und da waren schon alle Leute dabei. Jeder hatte ein Taschenmesser dabei, ist schon ziemlich interessant. <lacht> Im Flugzeug. Haben, ja, im Flugzeug, das ist ja Militärflugzeug. Also, da hat keiner uns kontrolliert. Also, also wir waren da wesentlich besser bewaffnet als die Air Force selbst. <lacht> <lacht> uh, und wir haben einfach diese, diese Aussage, dieser Plane weggeschnitten und dann konnten wir an die Rakete ran. Uh, rest, rest is history. Wir sind, wir sind dann an genug Sachen rangekommen, die, die am kleinsten waren, könnten auch in dieses Interstage, um da auch nicht irgendwie auf etwas zu drücken, was uh, nicht so viel Last halten kann. Die haben da ein paar Öffnungen geöffnet, am anderen Ende am uh, Triebwerk haben ein paar Öffnungen geöffnet. Die, die Rakete ist dann wieder, in, wie, wie man so eine, Wasserflasche öffnet im Flug, der ist wieder ins Form gegangen. Natürlich war in der inneren Struktur sehr viel kaputt, aber wir mhm. können dann die Rakete doch retten und diese Rakete war dann auch die erste Rakete, die es ins All geschafft hat. Das waren schon einige Rollercoaster-Momente. Mhm. Ja, definitiv. Und auch die kann ich jetzt wieder Werbung für das Buch machen, wie es dann weitergeht, ist eigentlich auch noch ein Abenteuer, weil ihr in kürzester Zeit die Rakete flugfähig gemacht weil die hatte nichts anderes ja mehr. Das war ja die Hardware, die sollte fliegen und entweder die fliegt oder äh, SpaceX wird sterben. So. Und, ja. Ähm, also äh, ja, ähm, super spannende Geschichte, spannendes Buch, ähm, kann ich sehr empfehlen. Du bist relativ jung auch zu SpaceX gekommen, also du hast glaube ich in München Informatik studiert und dann in Stanford Avionics. Ist das wahrscheinlich eine äh, im Master wahrscheinlich eine Spezialisierung? Oder, ähm, also... Äh, ja, es war also in Stanford war es, ähm, äh, war es ähm, Aeronautics und Astronautics heißt das das okay. ist die komplette Luft- und Raumfahrt eigentlich. Äh, äh, es war ein, also das war ein Master nach meinem äh, Studium in Deutschland und genau also 2004 bin ich dann absolviert und bin dann März 2004 auch bei SpaceX eingestiegen. Hm. Und ähm, war dir auch wirklich klar, was da passieren wird oder also, ich hatte gelesen, dass ein Kumpel von dir schon da war und ein bisschen Werbung für das Unternehmen gemacht hat oder so. Aber also wenn du jetzt nachträglich drauf guckst, war dir klar, was, was da kommen wird? Überhaupt nicht. Also mal ehrlich gesagt, ganz im 2004 war ich einfach... Scharf drauf, irgendwas zu tun, was technisch begeisternd ist. Und ich hatte mehrere Möglichkeiten und die meisten davon waren von Großkonzernen, weil so eine richtige newspace Economy gab es nicht. Also es gab solche Firmen wie sorry in Europa, die jetzt schon angefangen hatten, über Raumfahrt anders zu denken, aber richtiges, also dieses, was man heute New Space nennt, hatte, hatte noch nicht angefangen. Und eigentlich habe ich mich nur deswegen äh, für SpaceX entschieden, weil sie wirklich etwas Cooles bauen wollten. Und da war wirklich viel Technisches zu tun. Und wenn man sich die Raumfahrt normalerweise anschaut, ist eigentlich äh, für eine vierz-, äh, also normalerweise 40 äh, Stunden Woche, 38 Stunden für Meetings, eine Stunde für E-Mails und vielleicht halbe Stunde für technische Arbeit. Hm. Und da hat mich es eigentlich bei SpaceX eher gereizt, was, was wirklich, dass, dass man etwas Technisches ganz auch äh, schwieriges in kürzester Zeit schnell aufbauen will. Und da war so eine richtige Aufbruchstimmung da. Und dafür bin ich da hingegangen. Und wirklich am Anfang war es auch wegen, also war es auch sehr viel Falken 1 kon äh, äh, konzentriert. Also so wirklich viele äh, Ideen, also Mars war immer im Gespräch natürlich, aber wirklich viele Ideen, wie es dahin kommen soll, äh, war es nicht. Also es gibt eine sehr coole Folie, äh, Folge von South Park. Wie Und äh, das sind die Under, Underpants-Norms. Das war so ein Plan. Äh, Step 1, Steal Underpants. Step 3, Profit. Und am Step 2 hat man noch gearbeitet. So war es auch bei SpaceX. <lacht> <lacht> ja, witzig. Äh, eine Geschichte, die auch ich auch total abgefahren fand, war ja, also erstmal, es hat ja wohl sehr viele Leute wie dich angezogen. Also ich, ich glaube, ihr wart ein sehr junges Team, gerade in der Anfangsphase von SpaceX sehr... Ähm, Motivierte junge Leute, die irgendwie direkt vom Studium auch mitunter auch gekommen sind, teilweise noch nicht mal studiert hatten, ähm, und aber Hands-On-Mentalität. Und irgendwo auf einer Pazifikinsel mit dem, was da ist, an Raketen rumschrauben und äh, ähm, Raketen bauen, ähm, was ja auch total abgefahren ist und was mich auch total reizen würde. Also ich glaube, das ist so auch dieses Ding, was. Man studiert ja Ingenieurswissenschaften eigentlich, weil einen die Technik interessiert. Und ja, man hat auch Spaß, die Sachen zu entwickeln und am Computer Sachen zu berechnen oder so. Aber auch die Hände schmutzig machen und äh, richtig bauen und basteln, das, äh, glaube ich, vereint so irgendwie alle Ingenieure so irgendwo auch. Ähm, auf Omelec gibt es dann eine Geschichte, ähm ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war. Irgendwie, euch sind die Vorräte, glaube ich, ausgegangen oder ihr habt zu viel gearbeitet. Was äh, war da? Es ist so ein bisschen von Meuterei die Rede gewesen. Ja, also das, das ist eine interessante Sache. Da sind ein paar Sachen passiert und ähm, also das war wirklich beim ersten Flug. Da, also man muss sagen, also wir haben bei SpaceX überhaupt am Anfang wirklich. geschaut, wie wir die Firma effizient äh, effizient führen können. Also äh, ab und zu mal ist man also nicht ab und zu sehr oft ist man in der Raumfahrt und der Luftfahrt, was wir reglementiert ist, super ineffizient. Ist ja normal, also wenn man irgendwas macht, besonders in der Luftfahrt, wo auch Leute drin sitzen, wo es um Menschenleben geht, muss man irgendwelche Prozesse halten, die sind auch ziemlich... Die sind vor sehr langer Zeit etabliert worden und man hat sie nicht mehr effizient aufgestellt. Wenn es um Raketen geht, also wo auch keine Leute, bei 1 und 2 hier keine Leute drauf, wo keine Leute drauf sitzen müssen, da kann man sich nochmal überlegen, okay, sind die Prozesse so eins zu eins zu übernehmen oder nicht? Oder kann man die Firma einigermaßen anders schaffen und können wir als SpaceX lernen, wie man das im 21. Jahrhundert macht? Und genauso ging es auch bei SpaceX, besonders bei Omelec, wo wirklich die Launch Operations da waren. Wir hatten, wie du sagst, eine sehr große Gruppe an neuen Ingenieuren direkt aus der Schule und ein paar erfahrene Leute, die auch mal gesehen haben, wie wir mal eine Raketenentwicklung macht. Und auf Am und um einfach die Szene zu auch zu erklären, Omelek war unsere Insel in dem Quadrilen Atoll. So ein Atoll ist der obere Rand von einem alten Vulkan, so eher, äh, Koralleninseln, so einzelne Inseln. Und die Hauptinsel ist die Quadrilen, wo die meist, äh, wo unser Launch Operation Center war, wo auch eher die, äh, die, äh, die, die, die, die Führung war. Und Omelik war, wo die Rakete starten sollte, so eine kleine Insel, dreimal ein Fußballplatz oder so. Und da haben wir gearbeitet. Und wir hatten eher einen sehr Hands-on, Quick-and-Dirty-Approach am Anfang, wo auch einiges schief ging. Also wir müssen da auch einigermaßen wissen, okay, so Quick-and-Dirty geht auch nicht, man muss alles dokumentieren und so weiter. Und da waren, ich sag's mal, ganz kritische Gespräche zwischen der Führung in Quadulent und auf Omelek. Wir waren unter Zeitdruck, wir haben immer gepusht, wenn mehr Prozess erwartet worden ist. Und in Quadulent hat man für mehr und weniger. Und da war irgendwie so eine Spannung damals. Um, hey, ihr müsst mehr dokumentieren, aber auch mehr äh, tun pro Tag. Und das war einigermaßen, so, hat so für ein Spannungsfeld äh, gesorgt. Und dann an einem Tag, ziemlich nah am Launch, ist, der, äh, ist der, die Person, der für die Vorräte auf dem kleinen Insel zuständig ist, hat verweigert, dem, das Boot äh, laufen zu lassen, weil die Schwellen zu hoch waren. Und auf einmal hat man kein Essen, kein Getränk. Sehr wichtig für unsere, für unsere Techniker, die ja die Zigaretten sind ausgelaufen und Bier gab es auch keins. Und auf einmal kam dann noch irgendwie, haben wir einen Schritt gemacht bei, bei der Rakete, den wir nicht sauber dokumentiert hatten, kam da auch, ich sage mal, eine sehr kritische Meldung über Funk und alles. Also das hat irgendwie aufeinander gebaut und auf einmal haben wir gesagt, stoppt, wir arbeiten nicht mehr. Erstens mal wissen wir die äh, Prozesse nicht, haben wir nicht bestimmt und zweitens haben wir nichts zum Essen und Trinken. Und dann haben die ja die in Quadrant gesagt, okay, jetzt schicken wir was, also sonst geht es wirklich in die Schiefe. Und da ist ein Hubschrauber äh, gekommen mit wirklich so Pizzen, Pizzen, äh, Chicken Wings, Zigaretten und Bier. Und ich glaube, der, der, der Pilot hat nicht einmal es getraut, direkt zu landen. Da hat es einfach, weil wir alle so, wir haben so wie, ähm, eher wie... Ähm, Leute auf der Fly ausgeschaut, er auf dieser Insel komplett versüttet und alles. Und er hat alles mal auf den Landeplatz geschmissen von oben, das war vor ein, ein paar Metern wieder weggeflogen. Und ich glaube, wir haben eine Hälfte davon schon direkt auf dem Landeplatz verzehrt. <lacht> Abgefahren. Ähm, du hast beschrieben, ne, was dieses Atoll ist und dass es ja ziemlich abgelegen war. Ne? Meintest zweifach Entfernung zu Hawaii. Ähm, das heißt auch Riesenprobleme, ne, wenn man was vergessen hat oder wenn etwas kaputt geht. Äh, nicht so cool. Da gibt es auch die Geschichte, dass du dann mal äh, Platinen holen musst. Du warst äh, äh, gerade in der Anfangszeit irgendwie für Avionics ja auch zuständig mhm. und äh, für Elektrik. Und ähm, hattest du die selbst entwickelt und was ist da die Geschichte hinter gewesen? Ja. Also das war wirklich, das war der, äh, der Stromverteilungsbox, das dieses Power Distribution Box auf der Rakete. Davon gibt es eins pro Stufe und da war wirklich meine eigene Entwicklung und der wurde für eine äh, bestimmte Spannung, der von außen kommt, äh, angelegt. Und da haben wir irgendwann mal, weil die Spannung nicht mehr gereicht hat, haben wir die, äh, die Spannung erhöht. Und gerade deswegen sind auch zwei äh, Capacitors, ich weiß nicht, den deutschen Namen nicht, äh, uns äh, kaputt gegangen. Was wirklich, ja, was wirklich sofort schlecht war, weil diese Capacitors bekommt man nicht mehr auf. Auch mal gibt es kein äh, digi oder Amnet oder irgendwo, wo man, wo man diese Bauteile herbekommt. Und, wir, und diese, die zwei waren ja, eine auf der ersten Stufe, eine auf der zweiten. Die auf der zweiten Stufe ist kaputt gegangen. Und auf einmal saßen wir da und wir, also wir hatten so einen sehr kritischen Test in ein paar Tagen. Und den wollten wir auf jeden Fall einhalten, weil der, der Launch Range in ein paar Tagen auf Urlaub gehen würde. Und dann würden wir mehrere Monate verlieren. Und dann hieß es, Hey, Bülent, nimm die zwei Boxen, flieg nach, flieg nach L.A., reparier die und komm zurück. Und wir wollen noch immer in fünf Tagen den Test machen. Und also von, LA, äh, von nach L.A. gibt es einen einzigen Flugzeug äh, und der, der ist jeden, äh, also jeden, zweiten Morgen, der war der am nächsten Tag. Ich habe all äh, die zwei Boxen eingesammelt und ich bin dann mit dem kommerziellen Flug, das war also damals noch ein Continental-Flug, äh, dann nach L.A. geflogen, während ein, während ein äh, äh, äh, intern einer äh, Praktikant nach Thief River Falls irgendwo in, mitten in den äh, USA geflogen ist, weil wir nicht diesen einen Tag hatten, dass sie uns die, äh, diese Bauteile schicken. Mit mit Elon's Flugzeug ist er zum Händler äh, zum, äh, zum gegangen, hat die, ich sag's mal, 5 Euro von Teilen gekauft und wieder zurückgeflogen. Wir haben uns in L.A. direkt getroffen. Wir haben die Boxen über, ich sag's mal, zehn Stunden repariert und getestet. Und dann haben wir die Boxen wieder zurückgeflogen auf Ilans äh, äh, Flugzeug wieder nach Kwajalein. Es war wieder so ein Bond-Moment. Also ich bin, in, ich bin mit dem äh, Praktikanten auf dem äh, Flughafen in Kwajalein gelandet, denn da war schon ein Hubschrauber mit äh, drehenden Rotoren bereit für uns, um nach Omelek zu fliegen, weil es ging um jede Sekunde. Und da sind wir auch hingeflogen, und haben es eingebaut und ein paar Tage später war der Test. Hm. Ja, abgefahren. Gibt es mal irgendwie was, wo du bei SpaceX einen Fehler gemacht hast, wo du gedacht hast: oh Scheiße, jetzt werde ich gefeuert.